Welche Auswirkung hat auf meine Aktienrendite, wenn ich keinen stop los oder gesetzt habe? Was mache ich, wenn die Kryptowährungen seitwärts laufen? Wird Ethereum möglicherweise Bitcoin im September 2022 überholen? Dazu gebe ich meine Meinung ab. Und wie kannst du? davon profitieren. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Erfahrungsbericht über meine Mitgliedschaft im Krypto Club von Investment Mastery. Das ist ein Club von Markus de Maria, wo ich seit einem halben Jahr Mitglied bin. Ich wurde gebeten, das Video neu zu machen und geplant war es hierher, also starten wir heute. In einem ungewöhnlichen Format es ist so heiß in Norddeutschland, wie ich seit 30 Jahren hier in Deutschland nicht erlebt habe. Das wird aber in Schatten stellen all das, was ich zu erzählen habe. Also, bleibt dran, abonniere meinen Kanal vorweg, bevor ich in die Erzählungen starte und verpasse kein Video zum Thema Geld investieren und technische Tools. Wir haben das zweite Crash erlebt vom April bis Juni aufgrund der Auswirkungen von Covid, aufgrund der Auswirkungen, dass zu so viel Geld im System ist, eine hohe Inflation in Deutschland und weltweit und äh, viele Menschen sind in die Not geraten. Viele hatten das Geld auf dem Tagesgeldkonto und da haben begonnen zu investieren und äh, viele haben begonnen zu sparen und zu investieren und das finde ich schon extrem gefährlich. Das ist wie ähm, ich habe zwar ein Auto, aber habe keinen Führerschein gemacht und ich bin losgefahren. Davon ist wirklich abzuraten, ohne Vorkenntnisse, ohne Wissen in das Investieren loszustürzen. Auf meinem Kanal habe ich bereits für Beginner Videos, wie man beginnt, und einige für fortgeschrittene Videos. Da findest du einige Informationen, die die ja vielleicht hilfreich sein werden. Ein paar konkrete Details, Themen, das ich in diesem Video bearbeiten möchte. Welche Auswirkung hat auf meine Aktienrendite, wenn ich keinen Stopp los- oder gesetzt habe? Was mache ich, wenn die Kryptowährungen seitwärts laufen? Wird Ethereum möglicherweise Bitcoin- im September 2022 überholen. Dazu gebe ich meine Meinung ab. Und wie kannst du davon profitieren von der Lage in dem Kryptomarkt und Aktienmarkt und von Erfahrungsbericht in diesem Video? Los geht's! Es gibt eine ganze Menge, was ich in diesem Video erzählen kann. Ich habe in dem halben Jahr sechs Strategien wie man investiert in Kryptowährungen, fest erlernt, erschlossen und praktiziere. Und eine Aktienstrategie. Ich habe gelernt, wie man Gewinnabsicherung tätigt, obwohl die Rendite bereits eingefahren ist. Ich habe detailliertes Lernen über Investitionen, sowohl Kryptos als Aktien erschlossen. Ich habe eine Rechnung aufgestellt, dass ich die Investitionssumme in den Kurs, also in die Mitgliedschaft, einfach runtergebrochen habe und bin auf erstaunliche knappe 9 Euro pro Tag zahle ich für meine Ausbildung ein Jahr lang. Und das ist wirklich ein Sportpreis, wenn ich bedenke, auf welchem Qualitätsniveau sowohl die Programme als auch Service als auch Wissen dargeboten wird, dass ich im Crypto Club bei Investment Mastery erlerne. Es gibt einfach unwahrscheinlichen tollen Support. Neben den Fragen- und Antwortrunden, die zweimal wöchentlich je nach ähm, Entwicklungsstand der Investoren stattfindet, findet 14-tägig ein Webinar statt, speziell für Kryptowährungen, Themen, neue Investitionen, ähm, ICOs und Defi und ähm, einfach Arten von Kryptowährungen. Ich ähm, habe bereits in meinem ersten Video, also Erfahrungsbericht darüber erzählt. Das Video verknüpfe ich dir entweder gleich in der Infokarte oder in der Infobox unter dem Video. Das äh, größte Mehrwert, was ich aus diesem Unterricht mitgenommen habe bis jetzt, dass die komplexesten Themen, der Investoren sowohl in Aktien als in Kryptos und direkte Trading-Möglichkeiten an den Börsen auf eine sehr einfache Art und Weise erhalte. Ich habe einen Vergleich zu früheren Ausbildungen. Das ist nicht meine erste Ausbildung, aber ich wünsche, das wäre meine erste, dass ich mit Investment Mastery begonnen hätte. Der starke Fokus in Krypto-Club wird auf Mindset gelegt und das ist wirklich ganz entscheidend, denn es geht um ganz viel Geld, womit man dann letztendlich umgehen können muss. Was, damit, was meine ich damit? Ein Mindset, da sind absolut neue Gewohnheiten, da sind ähm, ich bin eine Investorin auf einem höheren Level dazu geworden. Diese Gewohnheiten zu investieren, auf viele Schrauben zu achten sozusagen und damit umgehen zu können, das will alles gelernt sein. Und das hat mir Crypto Club geboten und ich habe es evaluiert und umgesetzt. Das ist ein unwahrscheinlicher Mehrwert. Neben den 14-tägigen Webinaren, den ich bereits als letztes erwähnt habe, findet auch quartalweise ein Workshop statt. Er ist dreitägig man muss vorbereitet in diesen Workshop reingehen und dann lernt man, wie man Geld auf Exchange überweist, wie man in die Kryptowährung investiert, welche Order wann und wo man setzen muss. Das enthält alles, das Programm im Investment Mastery Club. Also, Crypto Club ist wie ein Online-Programm, also anders noch gesagt, wo ich ähm, zur Verfügung nicht nur das Wissen gestellt bekommen habe, sondern auch äh, die kostenlose Tools, die ich ähm, alle erschlossen habe, um Kryptowährungen zu handeln und zu sichern. Und alles, was noch dazu gehört, das ist wirklich, wirklich sehr gut gemacht und sehr gut abgesichert. Ich habe meinen Spiegzettel, weil ich würde ja sonst sehr weit weglaufen in meinen Erzählungen. Das holt mich immer wieder auf den Pfad, ist auch gut so. Der dank der Regelmäßigkeit ist diese Gewohnheit bereits sehr gut verankert. Ich komme gerade aus dem Sommerurlaub und ich weiß ganz genau, wo ich wieder einsteigen kann, Nehmt den ganzen Prozessen, was das Leben so mit sich bringt. Und jetzt zu den Fragen, die ich am Anfang von Video aufgestellt habe, als detaillierten Themen. Welche Auswirkungen haben Aktienrendite auf mich, wenn ich nicht ein Stopp lossetze? Mir gehen ganz viele Gewinne verloren, wenn ich nicht wüsste, das, was ich jetzt gelernt habe im Crypto-Club, wie ich meine Rendite absichere, mit einer stop loss order wo ich sie setze, wann ich sie setze und das habe ich alles dazu gelernt. Und zwar so explizit, wenn ich viel Zeit habe, dann kann ich enkmaschinger vorgehen, wenn ich weniger Zeit habe, dann kann ich in groberen Schritten das Ganze absichern und ich kann das selber kontrollieren. Es gibt einen beflügelten Satz von Markus de Maria, der sagte, du brauchst am Tag nur 20 Minuten. Das stimmt, das ist auch so, ähm, wenn man das Ganze gut kann. Das muss man ja auch noch hinzufügen und das kann ich inzwischen, nach einem halben Jahr. Das zweite, was macht man mit Kryptowährungen, während der Kurs sich nur seitwärts bewegt? Auch dafür habe ich die Lösungen erhalten im Crypto-Club. Und zwar, ich habe meine Kryptos zur Verfügung gestellt, entweder der Kryptobörsen oder den Minern. Und zwar, ich habe meine Kryptos gestaked oder gelendet. Das muss man sich so vorstellen, als ob du das Geld arbeiten lässt, indem du Kredite vergibst oder... Ähnliches und ich bekomme Zinsen dafür, obwohl ich gerade die Kryptos nicht handle. Ja und jetzt die große Frage, die ich mir schon beantwortet habe, aber die viele sich noch stellen: The Merge. Und zwar Ethereum erfährt, es wird länger geplant, ein Update im September und ich glaube schon, dass er Bitcoin in die Tasche packen wird. Deshalb bin ich auch dabei, nochmal Ethereum nachzukaufen. Persönlich habe ich in meinem Krypto-Portfolio bis jetzt ähm, acht Kryptos gehalten, hauptsächlich Bitcoin zu 70% und dann ungefähr zu 10% Ethereum. Die anderen ähm, teilen sich über verschieden, verschiedene andere Coins auf und ähm, ja, was soll ich denn dazu sagen? Wie konntest du davon profitieren? Gra gleich mit der vierten Frage, die ich mir dazu aufgeschrieben habe. Ich sage etwas ähm, als Anleitender vorweg. Viele Staaten weltweit haben begonnen, Gesetze über Kryptowährungen ähm, zu erlassen. In, in den Dachländern. Ähm, ich habe schon bereits dieses Jahr meine Krypto-Gewinne versteuern müssen. Es gibt dafür ein Gesetz, das letztes Jahr rausgekommen ist. Viele Banken und Fonds, Finanzagenturen haben bereits Kryptos eingekauft, damit sie ihren Kunden die Kryptowährung anbieten können. Das spricht alles dafür, dass die Kryptowährungen eine Zukunft haben werden. Investiere, das könnte ich dir empfehlen. Wenn du lernen willst, findest du im Internet viele Plattformen, wo du über Kryptowährungen lernen kannst. Die kann ich dir nicht wahllos empfehlen, aber was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, das ist Investment Mastery Dach. Das ist ein Kryptoclub in Deutschland, Österreich und Schweiz, also in den deutschsprachigen Bereich das ich dir auf jeden Fall empfehlen kann. Ich bin ganz zufrieden. Deshalb kann ich hundertprozentig auch davon erzählen. Ich verknüpfe dir unter dem Video in der Infobox einen Link, das führt zu Anmeldung oder zusätzlich nochmal ein Videokanal von dem Crypto Club. Das führt auch zu kostenlosen Webinaren, die regelmäßig stattfinden und so kannst du dir Ahnung machen und äh, wenn du willst, dann auch einsteigen. Ich bekomme jetzt dafür kein Geld, ich bin keine Affiliate, es ist meine persönliche, private Empfehlung. Ich danke dir fürs Zuschauen und ähm, ich werde mich freuen über Like, über das Teilen von meinem Video, für diejenigen, die das tatsächlich brauchen, das einem Mehrwert bringt und ähm, ich lasse das ganze Wissen in meinen Videos auf meinem YouTube-Kanal einfließen. Dann, das möchte ich immer wieder gerne weitergeben. Fröhliches Investieren und bis demnächst im neuen Video. Ich danke dir fürs Zuschauen.